Wie können Sie die Ansicht der Leinwand vergrößern? Ganz einfach. Mit Steuerung Plus können Sie reinzoomen, mit Steuerung Minus können Sie ganz einfach wieder rauszoomen.